Wie bekommt man eigentlich diesen Text hier weg? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten. Dazu gehe ich zurück auf die Umfrage. Hier habe ich diese Frage angelegt, gehe auf Bearbeiten. Dann hat man hier die Möglichkeit, bei den Einstellungen auf Anzeige zu gehen. Und dort findet sich dann irgendwo der Punkt Hinweis verstecken. Wenn man das auf Einschaltet, dann ist dieser Hinweis, den ich gerade gezeigt hatte, nicht mehr zu sehen. Dann gibt es hier noch diesen Hilfetext, auch den möchten vielleicht einige ausschalten. Der ist automatisch damit drin bei dieser Beispielfrage, die LimeSurvey hier immer mit einfügt. Gucken wir uns auch mal das an, wie man das wegbekommt. Dafür gehe ich auch wieder hier auf Bearbeiten bei der Frage. Und dann sieht man hier, hat man, kann man den Fragetext eingeben und daneben ist so ein Tab für den Hilfetext. Das einfach rausnehmen und dann ist auch der Text weg. Und was noch in eine ähnliche Kategorie gehört, ich gehe hier nochmal in die Vorschau. Und zwar hat man hier oben jetzt, da stehen meine erste Fragengruppe, das ist auch von Limeserver diese Voreinstellung. Auch das möchte man meistens eher nicht anzeigen, weil das eher so interne Bezeichnungen für die Fragengruppen sind. Und auch das kann man natürlich ausschalten, das funktioniert folgendermaßen. Dafür muss man jetzt einmal hier oben in die Einstellung gehen und dann in den Einstellungen auf die Präsentation. Dort kann man dann auswählen, ob die Fragengruppennamen angezeigt werden sollen oder nicht. Und das sind eben die Fragengruppennamen, die da oben auf der Seite auftauchen. Und man sieht hier, dass die Voreinstellung ist, dass beides gezeigt wird, der Fragengruppenname und die Beschreibung. Und wenn man das eben beides versteckt, dann wird das Ganze nicht mehr mit angezeigt und dann sieht das so aus. Dass man also hier direkt mit der Frage loslegen kann. Wenn man übrigens dann trotzdem hier so einen kleinen Einleitungstext haben möchte zu einer Seite oder zu... Eine Frage. Dann kann man übrigens auch Text einfügen in LimeSurvey. Das zeige ich einmal kurz abschließend. Und zwar funktioniert das Einfügen von Text so wie auch das Einfügen von Fragen. Man geht hier auf Frage hinzufügen und muss dann hier einmal beim Fragen-Typ einmal gucken. Da gibt es irgendwo die Möglichkeit, eine Textanzeige einzufügen. Ich glaube, das war hier bei den Maskenfragen. Genau, hier ist der Punkt Textanzeige. Das einmal auswählen und dann kann man hier beliebigen Text einfügen eingeben, speichern und dann ist das hier jetzt unterhalb der Frage eingefügt. Kann man natürlich auch verschieben. Übrigens, wenn das Verschieben hier mal nicht funktionieren sollte, man kann das ja auch bei den Einstellungen machen. Und dann kann man hier auf Fragen und Fragengruppen neu anordnen gehen. Da funktioniert es eigentlich immer, dass man das hier hochzieht. Dann gehe ich auf Speichern. Jetzt schauen wir es uns nochmal an. Und dann habe ich jetzt hier diesen Text, wo ich irgendwie einen Einleitungstext machen kann oder so. Und dann ist die eigentliche Frage.